Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich euch fünf Tipps geben, was ihr tun könnt, wenn ihr bei der professionellen Zahnreinigung wart und hinterher empfindliche Zähne oder empfindliches Zahnfleisch habt. Also fünf Tipps bekommt ihr von mir in diesem Video und vielleicht sogar noch ein paar mehr, ein bisschen Bonusmaterial. Also bleibt dran! dürften das kennen. Ihr wart bei der professionellen Zahnreinigung und habt hinterher entweder empfindliche Zähne oder empfindliches Zahnfleisch oder im schlimmsten Fall sogar beides. Was kann man also dagegen tun? Ich möchte euch in diesem Video einige Tipps geben, was man gegen diese Empfindlichkeiten tun kann. Aber bevor ich mit den eigentlichen Tipps beginne, gebe ich euch erstmal Tipps, was man machen kann, damit es vielleicht gar nicht zu diesen Empfindlichkeiten kommt. Also damit sie gar nicht erst auftreten. Man muss natürlich sagen und wissen, wenn man zu einer professionellen Zahnreinigung geht, das ist ja schon mal super, man sollte sich aber bewusst sein, dass es keine kosmetische Behandlung ist. Es ist eine medizinische Behandlung und hat einen medizinischen Zweck. Dass die Zähne dadurch vielleicht auch ein bisschen heller sind hinterher, weil die Zähne sauberer sind, das ist ein netter Nebeneffekt. Aber der eigentliche Zweck einer professionellen Zahnreinigung ist ein medizinischer Zweck. Und wenn man das beachtet, dann ist es schon verständlich, dass es kein Wellnessprogramm ist, sondern tatsächlich auch ein bisschen unangenehm sein kann und auch hinterher noch etwas unangenehm sein kann. Das ist zu einem gewissen Grad, ich sag mal normal. Wenn man regelmäßig zur professionellen Zahnreinigung geht, dann wird es in der Regel auch von Mal zu Mal angenehmer. Also das erste Mal ist meistens am unangenehmsten, wenn man nie, noch nie da war oder ganz, ganz lange nicht und dann zum ersten Mal hingeht, dann ist es meistens währenddessen und auch danach am unangenehmsten, weil einfach viel zu tun war, da wurde viel gearbeitet im Mund. Und wenn man regelmäßig hingeht, dann wird es in der Regel von Mal zu Mal besser. Oder auch wenn ihr bereits eine super Mundhygiene habt und gar nicht so viel zu tun ist, ist es natürlich auch noch mal angenehmer als bei jemandem, der bereits Parodontitis hat, vielleicht auch schon sehr viel Zahnstein oder Konkremente, wenn viel zu tun ist, ist es in der Regel auch unangenehmer. Das heißt, was ihr tun könnt, ist, nachdem ihr bei der professionellen Zahnreinigung wart, eine super Mundhygiene habt, eine gute Ernährung habt, dass ihr also das sozusagen als Reset seht und als Neustart und die Chance wahrnehmt, ab jetzt alles richtig zu machen und dann auch regelmäßig zur professionellen Zahnreinigung geht, sodass es von Mal zu Mal einfach weniger unangenehm ist. Dann gibt es noch so ein paar Verhaltensweisen, die man beachten kann nach der professionellen Zahnreinigung, auch damit es nicht so unangenehm hinterher ist. Ich würde jedem empfehlen, nach der professionellen Zahnreinigung zwei bis drei Stunden lang nichts zu essen. Nach der professionellen Zahnreinigung sind die Zähne ja blitzeblank und es soll sich erstmal wieder die Pelikelschicht auf den Zähnen aufbauen. Das ist ja eine schützende Schicht auf den Zähnen, die die Zähne beim Essen schützt vor Säure, vor Abrieb. Und die soll sich erstmal wieder vollständig aufgebaut haben, bevor man das erste Mal wieder was isst. Das heißt, ich würde gerade nach einer professionellen Zahnreinigung zwei bis drei Stunden mit dem Essen warten. Auch eben im Hinblick darauf, dass, es, dass das Zahnfleisch nach einer professionellen Zahnreinigung erstmal ein bisschen gereizt sein kann. Das gleiche gilt übrigens fürs Rauchen. Auch Rauchen sollte man nicht direkt nach der professionellen Zahnreinigung. Rauchen ist ja generell nicht gut, aber nach einer professionellen Zahnreinigung ist es ganz besonders nicht zu empfehlen. Wenn ihr dann das erste Mal nach einer professionellen Zahnreinigung etwas esst, dann würde ich etwas Zuckerfreies essen und insbesondere alles meiden, was klebriger Zucker ist. Also Ketchup, Karamell... Marmelade, all solche Dinge, die wirklich sehr doll kleben an den Zähnen und viel Zucker enthalten, würde ich erstmal wirklich komplett für den Tag streichen, weil das setzt sich so richtig schön fest und das kann noch mehr verstärken, dass es unangenehm wird hinterher. Ja, das sind jetzt also so ein paar Tipps gewesen, was ihr machen könnt, damit es gar nicht erst zu solchen Empfindlichkeiten kommt oder ihr es zumindest reduzieren könnt. Das funktioniert natürlich nicht immer, weil wie gesagt, es ist ein medizinischer Eingriff. Es kann trotz alledem hinterher auch noch unangenehm sein. Und das kann auch ein paar Tage anhalten, diese Empfindlichkeiten. Es gibt ein paar Tipps, was ihr in diesem Zeitraum machen könnt, um euer Zahnfleisch zu beruhigen, eure Zähne zu beruhigen. Fangen wir also mal an mit dem ersten Tipp. Der bezieht sich auf die Zähne. Wenn ihr nach der professionellen Zahnreinigung empfindliche Zähne habt, das ist relativ häufig der Fall, denn meistens ist es so, dass der Patient Zahnstein hat, wenn er bei der professionellen Zahnreinigung ist. Einige haben keinen Zahnstein, aber sehr, sehr viele, sagen wir mal sehr viele, haben Zahnstein. Und wenn der Zahnstein entfernt wird, dann liegt der Zahn in dem Bereich erstmal frei. Und dann tritt das eigentliche ans Tageslicht, der eigentliche Zustand der Zähne. Und dann kann es zum Beispiel sein, der Patient hat eigentlich freiliegende Zahnhälse die waren aber immer vom Zahnstein bedeckt und schön geschützt durch den Zahnstein. Das ist jetzt natürlich ironisch, weil Zahnstein ist niemals gut, aber in dem Fall ist es tatsächlich wie eine kleine Schutzschicht. Es schirmt den Zahn, den freiliegenden Zahnhals, vor äußeren Reizen ab, vor Kälte, vor Hitze. Ich sage immer, es ist so, als ob der Zahn einen Schal umgelegt hat, weil es ja direkt am Hals des Zahns ist, am Zahnhals, und wie so ein Schal da drum liegt. Und dieser Zahnstein, der Schal, wird jetzt also entfernt und der Zahnhals liegt wirklich frei. Also wenn das Zahnfleisch sich zurückgezogen hat, dann ist da eine freiliegende Wurzeloberfläche, vielleicht liegt sogar auch das Dentin ein bisschen frei an der Stelle und das ist sehr kälteempfindlich. Und dann wundert sich der Patient, warum, jetzt war ich bei der professionellen Zahnreinigung, warum habe ich jetzt so kälteempfindliche Zähne, das hatte ich doch vorher nicht. Und ist vielleicht sogar ein bisschen verärgert darüber. Aber es ist ganz natürlich, dass wenn der Zahnstein entfernt wurde und jetzt ein freiliegender Zahnhals, da ist, dass das kälteempfindlich ist. Das ist aber der eigentliche normale Zustand dieser Person. Das ist der Normalzustand, weil er hat nun mal diese freiliegenden Zahnhälse und der Zahnstein gehört da nicht hin. In solchen Fällen würde ich eine Zahnpasta verwenden, die speziell bei kälteempfindlichen Zähnen wirkt. Da gibt es ja mehrere auf dem Markt. Erfahrungsgemäß kann ich sagen, dass LMAX Sensitive Professional oder LMAX Sensitive Professional Repair and Prevent sehr gut in solchen Fällen wirkt. Dort ist Arginin enthalten und dieses Arginin verschließt die Dentintubuli und versiegelt den Zahn so ein kleines bisschen und schützt ihn damit vor diesen äußeren Reizen wie Kälte und Hitze. Das ist also mein erster Tipp an euch, falls ihr empfindliche Zähne nach der Zahnreinigung habt. Ein kleiner Bonustipp, den ich an dieser Stelle einwerfen möchte ist, wenn ihr ausreichend mit allen Nährstoffen, die der Körper braucht, abgedeckt seid dann habt ihr auch in der Regel weniger Kälteempfindlichkeiten, weniger schmerzempfindliche Zähne. Das gilt auch ganz allgemein, nicht nur nach einer Zahnreinigung. Wenn ihr wirklich mit allen Nährstoffen abgedeckt seid, dann reduzieren sich diese schmerzempfindlichen Zähne. Da kann man also mal überprüfen, ob da vielleicht irgendwo ein Mangel vorliegt und den gegebenenfalls beheben. Dann machen wir jetzt weiter mit meinem zweiten Tipp an euch. Alle weiteren Tipps beziehen sich jetzt auf empfindliches Zahnfleisch. Und zwar kann man verschiedene Spülungen verwenden. Ob eine richtig antibakterielle Mundspülung, die man in der Drogerie kaufen kann oder sogar in der Apotheke kaufen kann, für euch angebracht ist, das muss eure Prophylaxehelferin oder gegebenenfalls euer Zahnarzt entscheiden. Das kann nicht ich entscheiden. Die Frage bekomme ich nämlich sehr oft von euch gestellt: Sollte man nach der PZR eine Mundspülung verwenden? Und das muss wirklich individuell entschieden werden und das kann ich nicht beantworten, diese Frage, weil das von Fall zu Fall unterschiedlich ist. Fragt also am besten eure prophylaxe oder euren Zahnarzt. Es gibt aber einige Hausmittelchen, Spülungen, die jeder eigentlich zu Hause hat, die man verwenden kann, die das Zahnfleisch beruhigen. Und darauf möchte ich jetzt einmal eingehen. Mein zweiter Tipp ist also eine Spülung mit Natron. Natron beruhigt das Zahnfleisch, hat auch einen basischen pH-Wert und wirkt beruhigend auf das Zahnfleisch. Ihr nehmt also ein kleines bisschen Natron, löst es auf in lauwarmem Wasser und spült damit. Und ihr werdet überrascht sein, dass Hausmittelchen doch auch mal ganz gut funktionieren. Machen wir also weiter mit meinem dritten Tipp. Das ist eine Spülung mit Meersalz. Meersalz beruhigt auch ein bisschen aber hat vor allem eine desinfizierende Wirkung. Und durch diese desinfizierende Wirkung wird auch das Zahnfleisch beruhigt und Empfindlichkeiten hinterher, nach der PZR, reduziert. Ihr nehmt also ein bisschen Salz, löst es wieder in Wasser und spült damit. Mit Salz putzen, also wirklich reines Meersalz nehmen und das auf den Zähnen damit putzen. Das würde ich nicht machen, weil das sehr abrasiv ist wenn mehrsalz in einer Zahnpasta gelöst ist, dann hat es wiederum einen anderen Effekt, dann sind es nicht diese groben Körner, sondern dann ist es wirklich die desinfizierende Wirkung, die im Vordergrund steht. Das ist okay, aber reines Salz nehmen und damit die Zähne putzen, das würde ich nicht machen. Eine Mundspülung aber könnt ihr gerne nehmen, das desinfiziert und beruhigt euer Zahnfleisch. Dann machen wir also weiter mit meinem vierten Tipp und das kennen bestimmt schon viele von euch. Das ist eine Spülung mit Kamillentee. Kamille hat ja eine desinfizierende Wirkung, aber auch eine anti-entzündliche Wirkung, eine beruhigende Wirkung. Kamille eignet sich sehr sehr gut zum Spülen um Entzündungen in der Mundhöhle zu beruhigen und auch diese Empfindlichkeiten, wenn das Zahnfleisch gereizt ist nach der PZR, das zu beruhigen. Da ist Kamille wirklich sehr, sehr gut geeignet. Ihr nehmt also am besten Kamillentee und zwar, ich würde euch empfehlen, in Bio-Qualität, denn dann sind die Wirkstoffe in der Kamille viel höher als in einem Nicht-Bio-Kamillentee. Und ihr wollt ja eine gute Wirkung haben, viele Wirkstoffe haben, das heißt, ich würde euch wirklich empfehlen, das an Bioqualität zu kaufen. Und dann kocht ihr nicht einfach einen ganz normalen Kamillentee, wie ihr ihn trinken würdet, sondern einen sehr, sehr starken Kamillentee. Ihr nehmt also auf einen Becher Wasser bestimmt drei bis vier Beute Kamillentee und lasst es auch wirklich lange ziehen, also 20 bis 30 Minuten lang ziehen lassen. Und ihr übergießt das bitte nicht mit kochendem Wasser, weil dann würden einige Wirkstoffe sich verflüchtigen, sondern ihr nehmt nur heißes Wasser. Und wenn ihr dann diesen richtig starken Kamillentee habt und der auch ein bisschen natürlich abgekühlt ist, dann könnt ihr damit spülen. Ich würde bestimmt mal so fünf Minuten damit spülen und das könnt ihr auch mehrmals an dem Tag verwenden und. Das ist auf jeden Fall auch sehr gut gegen dieses empfindliche Zahnfleisch. Theoretisch kann man auch Kamillenextrakt nehmen. Gibt es in der Apotheke zu kaufen, dann würde man einen halben Teelöffel auf ein Glas Wasser nehmen. Aber ich denke Kamillentee hat sowieso der ein oder andere schon zu Hause Kamillenextrakt. Ist nochmal von den Wirkstoffen her ein bisschen unterschiedlich, weil es anders zubereitet wurde. Aber funktionieren tut auf jeden Fall beides. Auch der Kamillentee, wenn ihr den eh zu Hause habt, funktioniert wunderbar. Und dann kommen wir jetzt zu meinem fünften und damit letzten Tipp für euch. Und zwar ist das Salbeitee. Besonders für diejenigen, die auf Kamille allergisch sind, ist Salbeitee sehr gut geeignet. Aber natürlich auch für alle anderen. Salbe hat genauso eine beruhigende Wirkung auf das Zahnfleisch und hilft sehr gut dabei, diese Reizungen des Zahnfleisch, die Empfindlichkeiten nach der PZR abklingen zu lassen. Ihr verwendet ungefähr ein Teelöffel Salbeblätter auf 100ml Wasser, kochendes Wasser in dem Fall, gießt das Ganze auf, siebt es hinterher durch und mit, diesem, mit dieser Spülung könnt ihr dann euren Mund spülen und das beruhigt wunderbar. Das waren also so ein paar Hausmittelchen, ein paar Tipps und Tricks, was man machen kann, um hinterher die Zähne, aber auch vor allem das Zahnfleisch zu beruhigen und die Reizung abklingen zu lassen. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video geholfen hat, dass euch meine Tipps geholfen haben und dass, wenn ihr das nächste Mal bei der professionellen Zahnreinigung seid und hinterher empfindliche Zähne oder empfindliches Zahnfleisch habt, dass ihr meine Tipps anwenden könnt und dass sie euch helfen. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Mich würde das auf jeden Fall interessieren, wie eure Erfahrungen sind mit meinen Tipps und ja, ich bin auf jeden Fall immer ganz gespannt auf euer Feedback. Das bringt mir ganz, ganz viel und ist super interessant für mich. Deswegen, ich freue mich immer von euch zu hören. Und teilt mein Video auch gerne mit anderen, von denen ihr vielleicht wisst, dass sie Probleme haben mit ihren Zähnen oder ihrem Zahnfleisch, damit ich möglichst vielen Leuten damit helfen kann. Also, wenn ihr irgendwen kennt, teilt gerne dieses Video mit ihm. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich wie immer